Okay, also wir gehen jetzt auf die Jagd nach Subjekt 16. Ich habe rausgefunden, da gibt es ganz viele Filter. Wir schalten den Filter auf Subjekt 16, dann haben wir hier die Maps. Wir haben 6 von 6 Romulus, das ist gut und 3 von 10 vom Subjekt 16 gefunden, das heißt das Pantheon wurde geklärt. Ihr seht, es ist ausgebleicht. Das Palazzo Senatorio und Santa Maria de Mira und ja genau. Das heißt wir fangen von vorne an? Oder wir fangen von hinten an eigentlich scheißegal. Wir gehen nach Aventino und wir können einen Marker setzen. Was heißen würde, das Ding wäre auf der Karte angezeigt jetzt, was es tatsächlich wird. Das heißt, wir werden jetzt Stück für Stück so durchspielen. Und alle Orte suchen noch, die Rätsel lösen und am Ende das Geheimnis und natürlich den Erfolg dafür kriegen. Doch zuerst müsste hier noch eine Bank sein normalerweise. Sind ja. Ach, das ist da unten. Okay. Wow, oh, die haben in diesem Dorf. Doch hier ist eine Bank. Aber ich muss eh nach äh, nach Südwesten. Also finde ich da irgendwo auch eine Bank, denke ich. Ja, also, dasselbe Prinzip wie immer, ihr kennt es langsam, hoffentlich. Ähm, wenn nicht, dann hallo und herzlich willkommen. Äh, das ist die letzte Folge Brotherhood tatsächlich. Äh, ja. Nichtsdestotrotz, natürlich, machen wir weiter wie immer. Also, das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. So, jetzt bin ich hier und jetzt ist die Frage... Wo ist dieses Zeichen? Mal hoch. Da drüben leuchtet es, es ist auf dem Turm. Okay. Äh, Turm. Da. Kontrolliere das nochmal kurz, Sicherheitshalber. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen höher. An unbedingt. Wo komme ich dahin? Ich muss mich von da drüben runterhängen. Okay, die Hitbox zu finden, wo es dann triggert, das ist das Mühsamste, glaube ich. Aber ich glaube von diesem Stein aus. Nein. Ich verstehe es nicht. Okay. Alter, ich muss bei dem ersten scheiß -Rätsel schon nachschauen. Die Rosa, ja, cool. Castle. Ja, Santa Marina habe ich. Ich habe einen, hab einen Guide gefunden, aber ich wollte ihn nicht anschauen. Aventino. Ja, toll, da steht nur, wo es ist. Also ich suche mal die Hitbox von diesem blöden Teil. Okay, das Rätsel ist voll dumm. Ich hab's verstanden. Die Dinge haben ja eine eigene Hitbox. Laden Diese intelligenten Mitarbeiter haben kein. Wahrscheinlich alles Maschinen. Okay, dann ist das nicht das Rätsel. Vielleicht da, wo viele Menschen an einer Linie arbeiten. Keine Selbstkontrolle passt trotzdem zu Robotern. Also ich glaube, das stimmt. Das und das. Wir haben hier eine Maschine. Das ist keine Maschine. Okay, okay. Das war gut. Laden. Sorry. Scannen, scannen, scannen, scannen, laden, die Stimme ist komisch. Okay. Also das letzte wird zuletzt, nee das mittlere kann nicht zuletzt gedreht werden. Du wirst wissen, was passt, also warte mal, das muss so. Das anpassen. Ich bin genau falsch herum. Ja. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle Berechenbaren und Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, ein Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. Laden. Damit man das kontrollieren kann, wahrscheinlich. Alan Turing wollte die Misere der Arbeiten, Arbeiter beenden. Er wollte die Misere der Arbeiter beenden. Wir spielen ja von weiß aus. Was heißt... Der König, der kann nicht so laufen. Ich bin aber Schach, das heißt, ich muss. Laden. Abstergo-Telefon aufzeichnen. Erledigt werden wäre das nicht vorschnell. Sie ließen ihn bereits verhaften und sedieren. Er lehnt die Direktive immer noch ab. Er hat tatsächlich vor, eines dieser infernalen Geräte zu erfinden, statt es nur für die Presse vorzutäuschen. Wenn er es schafft, sie wissen, was die Massenarbeitslosigkeit durch seine Roboter bedeutet. Untätige Hände, es ist zum Wohl der Menschheit. Was ist mit Keins? Er vertraut Turing. Wir sprechen hier vom Gemeinwohl, V. Und Kinderlose Arbeiter ist kein gutes Vorbild. Sie dürfen nicht alle aufhören, sich fortzupflanzen. Gut, es ist Ihre Entscheidung. Es muss so geschehen wie bei Harry Dexter White, als er die Sowjets warnen wollte. Okay. Seien Sie erfinderisch. Vielleicht was aus der Bibel. Turing hat einen Sinn fürs Theatralische. Laden. Quarantänezone. Okay, das klingt sehr speziell. Lass dein Quarantäne... Quarantäne aufgehoben. Hm, komisches Rätseln. So, das sind alle vier Teile, die wir jetzt haben. Okay, also dann markiere ich mir kurz den nächsten Ort. Wir nehmen das. Boah, das ist weit weg. Okay. <lacht> ich glaube, ich muss das anders machen. Das ist da oben. Ich muss schauen, was näher ist. Ich mache das mal kurz. Ich melde mich dann, sobald ich da bin. Okay, ich wollte ganz kurz... Ich habe hier Altius Schwert, wie ihr seht, Max Damage, Max alles. wir draußen gleich probieren. Ähm, Rüstung habe ich auch gewechselt, ich habe noch einen Panzer gefunden mit zwei Defens mehr, oder ein Defens mehr. Was ich gesehen habe, wir können hier Federn ablegen, mal gucken was passiert jetzt. Okay. Nicht viel anscheinend. Na gut, okay. <lacht> Alright. Muss musste mir in den Hof sein irgendwo. Ich dachte zwar, wir haben den mal gemacht, aber anscheinend noch nicht. Eigentlich brauche ich einen Arzt. Ich habe wieder mal keine Metz. Viel Damage. Ich nehme Überfall Damage. Nein, no, falsch. Egal. Ich glaube, Geleuchtet hat es da oben auf dem... Nee, das kann nicht sein. Nein. Da auf der Seite. Okay. Fair enough. Ja, das, das sieht einfach aus. Ja, bin ich mal gespannt, was geht. Laden. Scannen. Scannen. Scannen. Was bin ich? Was bin ich? Verloren. Laden. Ich finde die Stimme immer noch nervig, aber irgendwie gewinnt sie langsam die ganze. Okay, ich bin hierher gelaufen, habe geblockt, dann ist da die Dame dahin. Laden. Doch einen elektrischen Blitz können Regierungen stürzen. Aber wenn 4 gleich 0, haben wir natürlich nicht drin. Welle gleich 5, aber... Die 9 haben wir nicht und die 3 haben wir aber. 3 ist Omega. Und die 9... Neuen... Ah, ist oben angegeben, logisch. Das stimmt aber bis mit dem Schlüssel nicht. Weil der Schlüssel sagt mir 5 ist da, aber 3 stimmt da nicht. Ich bin da falsch. Ungültige Koordinaten. Okay, das ist das wahrscheinlich. Probier probiere das mal kurz. Nein, das geht auch nicht auf. Das ist das falsche Bild. Lieben okay. wir da, dann ist drei falsch. Okay. Geht es um das? Kann schon gar nicht sein, weil der 8 zweimal drauf ist. Haben wir hier. Ah, ich glaube, das oben steht, ungültige Koordinaten, heißt ja schon, dass ich falsch bin. Dann kann ich sein 301 brauchen, das wir bezeichnen. Da es auf keinem der Bilder hm. regnet, würde ich nach einem stilisierten Blitz suchen. Ich hab das gar nicht angeschaut. Oh. Ach so. Ja, okay. Ich habe das Bild halt legit übersehen gehabt. Das ist scheiße. Okay, oben steht jetzt korrekte Daten. Das ist gut für die Zukunft. Dann weiß ich, dass es so funktioniert. Dann stimmt das Netz trotzdem nicht, weil, ah doch, doch, das kann sein. Das ist aber Omegas zweimal vertreten. Ja, klar. Aber da stimmt 5 ja gar nicht. Ach, war. Ja, natürlich. Warte mal kurz. Für diese Lösung brauche ich das so. Jetzt habe ich es verstanden. Deswegen dreht sich das oben auch immer mit. Ich geh gehe auf das. Jetzt muss ich 5 auf 4 ausrichten. aber drei leer eine Welle mit Sprich und ein Omega mit Strich. Das braucht vier Striche würde ich sagen. Weil es ist immer ein Strich mehr von dem gegenüber von parallel. Dann machen wir eins Welle mit Strich. Das heißt die 7 das, wenn ich jetzt zwei mit drei Strichen mache, ist sieben wieder verdeckt. brauche oh, aber die 9. das heißt, ich brauche zweimal das. Okay, oh. laden steht das Rätsel endlich. <lacht> Südamerika, wenn wir den Erfolg der Firma sicherstellen müssen, müssen, wir die Agenten der Firma frei von Land zu Land bewegen und jedem Land ihre Macht behalten können. Eine globale internationale Ordnung muss eingeführt werden. Antwort: Argentinien. Sagen Sie den Kapitalisten, wenn Sie der Junta helfen, an der Macht zu bleiben, verteilen wir Ihre Firmenschulden auf das argentinische Volk. So werden Sie jeden Volksaufstand niederschlagen. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir die Gewerkschaften zerschlagen werden. Chile Der freie Markt muss sich durchsetzen. Fs Besucher hat sich dabei geholfen, aber jetzt müssen alle öffentlichen Firmen an den privaten Sektor verkauft werden. Möglichst billig. Der Preis für Brot und Grundnahrungsmittel muss steigen. Ich will, dass das Volk weiter in Armut lebt und sich nicht widersetzen kann. Alle Spuren diesen Plans sollten scheinbar auf die US-Regierung zurückführen. Die Einmischung der Firma muss geheim bleiben. Für erfolgreiche Beispiele einer ähnlichen Öffnung der Märkte besuchen, brauchen Sie nur die Befreiung der x von 1953 und die Befreiung Guatemalas von 1954 ansehen. Laden. Quarantänezone. Aber das finde ich doof, das Rätsel. Die Mittelklasse und so untertan bleibt ja. Aber wir werden das eh gleich Fleisch halten. Mal, ich hab hier ein Ich hab hier ein Okay, der dritte hat gefehlt. Das Wunder, das Wunder liegt. Okay, also bis gleich.